Hallo und herzlich willkommen zum Foskes Jeopardy 2022. Ich hoffe, ihr seid also gut drauf wie wir. Wir haben ja gerade schon eine halbe Stunde mit den Kandidatinnen und Kandidaten gequatscht und haben voll Bock loszulegen. Ich bin der Hannes. Ja, ich bin Dominik und ich freue mich, dass ich heute äh, den Co-Moderator von Hannes geben darf, der das so hervorragend organisiert hat hier. Äh, Foskes Jeopardy, ja, seit letztem Jahr quasi fester Bestandteil der Foskes konferenz Nicht mehr wegzudenken aus dem Programm. Ähm, es gibt dieses Jahr wieder tolle Preise zu gewinnen. Buchgutscheine von O'Reilly, T-Shirts vom Foskes eV von der Konferenz und natürlich auch mal wieder etwas von Lego. Dank der Wear Group ein Lego Globus. Ich durfte letztes Jahr die Lego Weltkarte gewinnen. Und ich sag euch, es lohnt sich. Der Lego Globus ist mit Sicherheit genauso gut. Und auch von dem Hauptsponsor der Foskes Konferenz, gibt es noch einen äh, wunderschönen Rucksack mit Schweizer Taschenmesser von Camp to Camp. Von daher, es lohnt sich mitzumachen, es lohnt sich auch zuzusehen, denn wir werden mit Sicherheit jede Menge Spaß haben, da bin ich mir sicher. Wir hatten die halbe Stunde schon Spaß und jetzt nehmen wir euch einfach mit, Genau, damit ihr noch mehr Spaß habt. Jetzt hast du schon die Preise vorgestellt, wo die Preise noch gar nicht zu sehen waren, das ist voll fies, weil... Dominik sieht nicht, was ich sehe. <lacht> das macht nichts. Aber das Deswegen macht bist du auch nur Co-Moderator und nicht Moderator, Dominik. <lacht> genau. Wir werden gleich mal kurz die Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen, oder die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und danach gucken wir nochmal auf visuell auf die Preise, die natürlich auch ganz toll aussehen. Ähm, ihr seht schon Gewinner-T-Shirts hier. Also wir sind die coolen GEDAL-T-Shirt-Menschen. Ähm, letztes Jahr gab es die ja unter anderem. Genau, ich würde sagen, wir gucken mal kurz, wer denn alles heute mitspielen wird. So, und da ploppen auf der Axel, die Barbara, der Hannes, Hannes 2 oder Hannes 1 und die... Oh, Mist, Mist, Mist. Ja, Melanie. Ich will, Melanie, ich will immer Manuela sagen, verdammt, sorry. <lacht> Hannes ging gerade noch so. Genau, wir haben vier tapfere Kandidatinnen und Kandidaten, die sich heute hier aufs Übelste blamieren möchten oder beweisen wollen, dass auch nach 6 Uhr noch hier Arbeitserfahrung geteilt werden kann. Ihre Expertise aus ihrem Beruf. Ähm, ja, ich würde mal sagen, Axel, du bist heute hier, du willst heute gewinnen. Wie machst du das? Was hast du vor? Ich habe ja schon immer viele Fragen gestellt und äh, ihr gebt mir ja schon die richtigen Antworten. Was soll da noch schief gehen? Wow. <lacht> Barbara, was meinst du? Wie kannst du heute Abend hier das Brett leer räumen? Ich bin nicht alleine. Ich habe Hilfe von der Maus. Und frag mal doch die Maus. Das ist doch das tolle Motto, oder? <lacht> Sehr schön. Ich glaube, die hat Dominik auch bei sich. Dann könnt ihr irgendwie heimlich cheaten. <lacht> Hannes, dein Name ist schon super. Wie ist mit deinem Wissen bestellt? Schaffst du es heute Abend hier zu gewinnen? Auf jeden Fall. Seitdem ich weiß, dass es den äh, Lego-Globus ge zu gewinnen gibt, weiß ich, ich möchte die Welt auf jeden Fall mal in meinen eigenen Händen halten. Und ähm, ja, ich bin hochmotiviert. Ich glaube, das ist ganz schön schwer. Könnte schwierig werden. Aber es ist auch schon Vorgriff auf eine, auf eine Frage nachher. Du bist vielleicht da schon der richtige Kandidat. Das werden wir mal sehen. <lacht> Melanie, Jeopardy, wie machst du Jeopardy zur Party? <lacht> <lacht> ähm, ja, mein, mein äh, Kontext war eigentlich auch der Globus, weil ihr seht hier, mein Büro sieht extrem langweilig aus. Das ist doch wohl die größte Motivation, hier heute zu gewinnen und das Game abzuräumen. Sehr schön. Der kann bestimmt auch von der Decke baumeln. Ich denke mal, der ist relativ stabil. <lacht> ja, schön mit euch zu spielen. Das wird bestimmt super witzig heute. Schöne Grüße von Charlie, Co-Moderator von letztes Jahr. Die ist gerade in Indien unterwegs und das Netz ist dann halt doch ein bisschen nicht so gut wie hier. Deswegen ist Dominik heute der tapfere Mitstreiter und wird hier tatkräftig unterstützen. Du hast alles in der Hand eigentlich, Dominik. Also ohne dich läuft nichts heute hier. Na, so würde ich das nicht sehen, aber ich glaube... Charlie guckt uns vielleicht dann nochmal zu und kontrolliert mich dann, gibt mir dann eine Note danach. Und dann <lacht> muss ich mich nur anstrengen, dass ich mich auch gut mache. Also nächstes Jahr wird einer von beiden wahrscheinlich wieder Jeopardy mitmachen, dann wisst ihr, wer besser war. Ja, <lacht> die beiden Oder wir, wir ohne machen dich nicht. einfach raus und machen das ohne dich. Klar, auch kein Problem. Das ist <lacht> so, dann mache ich die Preise nochmal an. Du hast die eben ja schon so schön vorgestellt. Willst du es nochmal machen? Kann ich natürlich sehr gerne tun. Also, äh, wie ihr alle wisst, natürlich dieser hervorragende Lego Globus, ähm, ich würde sagen mit der Hauptgewinn, äh, dann ein hervorragender Rucksack, ich, wenn ich das richtig gelesen habe, ist der auch wasserdicht, inklusive Schweizer Taschenmesser, dann ein Buchgutschein, also jeder Teilnehmer bekommt auf jeden Fall einen O'Reilly Buchgutschein. Und falls ähm, Fragen von unseren vier TeilnehmerInnen nicht gelöst werden können, werden wir Buchgutscheine an die Zuschauer verlosen. Also immer schön aufpassen und mitmachen. Das ist und unglaublich dann schön. Gibt es noch schöne froskis t shirts zu gewinnen? Genau. Genau, danke. <lacht> da wurde geholfen. Ja, tolle Preise. Vielen, vielen Dank an die Sponsorinnen und Sponsoren. Danke an Katja auch fürs Einwerben der Preise. Das ist super gelaufen dieses Jahr. Gut. Damit ist eigentlich alles gesagt und damit gucken wir mal aufs heutige Spielbrett. Oh, wir haben noch einen Buzzer offen. Ich kann es einmal auf... Ach nee, lass ist einfach offen, so wie er ist. den ich schon mal getestet. Jeopardy. Es wird irgendwas gezeigt und es wird die Frage dazu gesucht. Ja, das heißt, man sieht irgendwie ein Bildchen oder sieht irgendeinen Text oder eine Zahl vielleicht oder irgendwelchen komischen Programmcode-Zeugs, Textgedöns. Und die Aufgabe der Kandidatinnen und Kandidaten ist dann zu fragen, äh, wie... Können wir es mal durchspielen, ich, Hannes. Wir können es mal durchspielen. Hast du eine Frage vorbereitet, eine Antwort Ja, vorbereitet? ich habe eine im Kopf. Wow. Schaffe ich die? Mach. Ja, äh, nein, also es ist keine Frage. Äh, wäre zum Beispiel Logos 100, und wenn wir uns jetzt vorstellen unter Logos 100 sehen wir das map server logo dann müsste hm. man sagen, Hannes, was müsste man dann sagen? Erstmal müsste man buzzern. Ja. Ich drücke buzzer. Genau, also ich würde fragen, was ist das Logo von Mapserver? Richtig, Hannes, gut, dass du auch gebuzzert hast. Yes, yes. Super. Da du als erster gebuzzert hast, durftest du jetzt die Antwort geben. Und genau, dann würde ich 100 Punkte kriegen oder wenn es falsch war, eben minus 100 Punkte. Das heißt, es wird meistens, naja, alle Leute werden in Pluspunkten alles gut. landen. Genau, Minuspunkte sind Wenn man auch gut. im negativen Bereich ist, spielt das keine Rolle. Es geht um Spaß, es geht ums Mitmachen. Und ich glaube, das kriegen wir alle hin. Und auch wer weit vorne ist, kann ja noch viele Dinge falsch machen und wieder ganz hinten dann. <lacht> genau. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Genau, wir haben witzige Fragen vorbereitet. Vielen Dank auch für die Einreichung. Es kamen doch von einigen Menschen ähm, Kategorien eingereicht. Ich glaube, eine oder zwei sind hier auch bei. Der Rest ist für die nächsten Jahre vorgemerkt. Heute haben wir dabei Logos. Was auch immer sich dahinter verbirgt. <lacht> ich weiß nicht. Dann haben wir Remote Sensing. Remote Sensing. Ist irgendwie auf dem Feld mit so Sensen? Hm. Akronyme das klingt irgendwie, ist es Griechisch? Akronym wahrscheinlich, ne? Ja, neben der Akropolis direkt. Ja, ja, genau. Ja. Hm. Dann Persönlichkeiten. Oh, multiple. Ja. <lacht> Dann 3.1415926. Oder auch kurz Pi genannt. Ah, stimmt, richtig. Hm. Ja, mach mal einen Punkt, Dominik, mach mal einen Punkt. Mach mal einen Punkt. Genau, was sich da verbirgt, wird sich dann gleich zeigen. Ähm, Irgendwie muss gleich noch zufällig ausgelost werden, der oder die beginnen darf. Und dann darf sich eine Kategorie und eine Schwierigkeit ausgesucht werden. Und dann starten wir auch direkt ins Spiel. Wasser sind bereit? Ich denke mal schon. Wunderbar. Dann würde ich sagen, der Zufall... Dominik, du bist der Zufall. Wer soll anfangen? Melanie. <lacht> Okay, dann starten wir mal mit einer hunderter Logos. Logos für 100. Jetzt muss ich auch selber klicken. Ich dachte, ich gucke jetzt zu. <lacht> Logos. <lacht> Logos für 100. Kommt. So, und wir haben Meldungen. Und zwar hat Hannes als Schnellster getippt. Und also ich, ich würde... Nein, nicht ich natürlich. Nein, nicht. <lacht> Was ist das Logo von OpenStreetMap? Korrekt, 100 Punkte für dich, Hannes. Und damit kannst du die nächste Kategorie auswählen. Logos 200. Mutiger Start. <lacht> Und wieder ganz knapp Hannes vor Melanie. Verdammt. Äh, was ganz ist das Logo einfach. von Postgis? Das ist auch richtig, der kleine Elefant. Sehr, sehr schön. Genau, Logos, das sind auch, glaube ich, die einfachsten, die wir heute hier haben. Also, ihr könnt euch da so ein bisschen ja. mit aufwärmen. Gut, dann nehme ich jetzt mal was Schweres. Ähm, obwohl, nee. Äh, Remote Sensing 100. Remote Sensing für 100. Kommt. Erstmal in den 70er Jahren gestartet, revolutionierte diese Familie von Satelliten mit frei zugänglichen Bildern die Erdbeobachtung. Melanie hat schon gedrückt. Was ist Landsat? Was ist Landsat? Natürlich, absolut hey. richtig. Sehr, sehr schön. Genau, dann ging es irgendwann los mit freien, öffentlichen, frei, öffentlichen, frei, öffentlich zugänglichen Daten. Hammer. Dann kamen schöne Atlanten raus und sowas und heute ist es irgendwie Standard geworden für uns alle. Sehr schön. Wo soll es weitergehen, Melanie? M machen wir mal Persönlichkeiten 300. 300. Mutig, mutig. Weil, endlich mal hier. In die Falle. <lacht> Schauen wir mal, was dahinter ist. Dieser griechische Gelehrte sprach. Gib mir einen Punkt, wo ich hintreten kann. Und ich bewege die Erde. Vielleicht war da auch ein Proklos. Ich weiß es gar nicht. Amasirak ist da so. Hannes will was zu. Hannes. Ich weiß es nicht, aber ich sag einfach mal. Wer war Aristoteles? Leider nein. Barbara ist offen, wenn sie es drückt. Barbara! Oh, ja, Wer war Ga Galileo? Leider auch nicht. Oh, der war kein, war kein ist Grieche. kein Grieche, glaube ich, ne? Das weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also die Akropolis ist, glaube ich, in Griechenland. Soweit komme ich noch mit. Nein. Leider falsch. Und damit führt Barbara mit negativen Punkten. Herzlichen Glückwunsch. So, der Wasser ist wieder auf. Vielleicht kannst du mal einen Tipp geben, Hannes. Oh, ich einen Tipp. Also der hat auch irgendwie mal so eine goldene Krone in Wasser reingetan, um zu gucken, ob er irgendwie da sogar das Gewicht wiegen kann, das Gewicht messen kann. Mit Verdrängung im Wasser. Ah. Barbara! Ich darf nicht mehr, oder? Wer war Archimedes? Du kannst so aufdrücken, wie du willst. Du wie du willst. Geht halt nur zwei Minuspunkte. Dann will ich sagen, wer war Archimedes. Richtig. Bitte. Und damit hast du mir neun Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Ich dachte, wer Ägypter. Eine sehr gute Taktik. Ägypter? Ich weiß es nicht. Das ist laut Wikipedia, glaube ich, nicht. Wir vertrauen mal auf Hannes Quellen. <lacht> Barbara, du darfst weitermachen. Ähm, da nehme ich mal Pi 100. Pi 100. 6.371 Kilometer. Und Hannes Am meint, er weiß es. Alles. Boah, was ist der Radius der Erde? Ob wir es gelten lassen? Ich glaube, ja. <lacht> okay. der, der Erdradius, genau. Bonusfrage, wenn der Globus 26 cm groß ist, was für ein Maßstab hat er dann? 1 <lacht> ja. zu 1 äh, Trilliarde. Ungefähr, ja. <lacht> Gut, dann nehmen wir, der mal, Tipp gewesen. nehmen wir mal die nächste oder die letzte. Ähm, mach mal einen Punkt, 100. Mach mal einen Punkt für 100. Was für ein Format ist das denn hier, wo ein Punkt so dargestellt wird? Melanie! GeoJSON. Äh, äh, was ist das Format GeoJSON? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> der Tonfall ging aber ein bisschen hoch. Das hätte auch noch geholfen, glaube ich. <lacht> genau, Axel, richtig. Du so als, ja, Axel, du guckst als wenn dein Buzzer nicht funktionieren würde. Ja, äh, hat nicht funktioniert, genau. Aber jetzt bin ich wieder hoffentlich mit dabei. Oh, okay. Sehr gut. Noch hast du null Punkte, von drei bist du nicht weit entfernt. Ist noch nicht negativ. GeoJSON ist natürlich richtig. Was darf sein? Nächste Kategorie. Um, nehmen wir mal Akronyme 200. Akronyme für 200 Finger an die Buzzer, die sind relativ, naja, relativ einfach. Ja. Die ersten. Wofür steht denn U, T, M und Axels Buzzer funktioniert? Äh, was ist universal, transversal mercator Projektion? Ja, Projektion muss nicht sein, aber der Rest aber, ist ja also wie aus dem Lehrbuch. Sehr schön. Ähm, ich? ich muss mal gucken auf das Brett, was ich mir da so aussuche. Äh, ich hätte gern Pi für 200 Pi für 200. 40.030 Kilometer. eine gute Ach, das, <lacht> das ist der mittlere Abstand zwischen Erde und Mond. Uh, da hätten wir ein ziemliches Problem. Mm -mm. Der Buzzer ist wieder auf. Alles. Was ist der mittlere Umfang der Erde? Richtig. Einmal außenrum. Wenn der Mond so nah wäre, hätten wir, glaube ich, relativ wenig äh, zu lachen. <lacht> Ach, nur ein bisschen. Sehr schön. Was darf sein für dich? Remote Sensing 200. Remote Sensing für 200. Durch eine Anordnung von Bill Clinton wurde diese Satellitenkonstellation am 2. Mai 2000 für zivile Navigation sehr attraktiv. Und Axel sagt, gebrückt. er weiß es. Was ist das Global Positioning Satellite System? Ja. Tip, top. Warum war es vorher nicht so attraktiv? Weil es nur für die militärische Nutzung äh, ja, verfügbar war. Weil tierisch verrauscht, ne? Einfach. Man konnte es nutzen, aber es war halt nicht wirklich nutzbar. Lehrauftrag heute Abend. Es gibt Bildungsurlaub für die Foskis. Wir müssen so ein bisschen den Kontext mitliefern. <lacht> ja, Axel, hast gut auch geholt? Äh, gib mir mal Persönlichkeiten 200. Persönlichkeiten für 200. In etwa 23.000 Kilometer Entfernung kreisen Satelliten, schon wieder Satelliten, eines nach ihm benannten Positionierungssystems um die Erde. Anders? Wer ist Galileo? Galileo, Galilei, absolut richtig. Okay. Ich habe das Gefühl, die Fragen sind zu leicht für euch. Ja, ich sind glaube, wir Bereich. Schön Gut, meine Güte. <lacht> <lacht> Dann gehen wir mal wieder äh, zum Anfang und zwar Logos äh, 300, bitte. Ich fand noch 500, 400 und die 300. <lacht> okay. Oh! <lacht> da grab <rappelt's> ich zum Karton. <lacht> Was ist das Logo von Graskis? Natürlich, sehr schön. Damit bist du auf dem zweiten Platz schon wieder. Dann nehme ich mal Persönlichkeiten 400. Uiuiuiuiuiui, ui, ui, ui. es geht in die höheren Kategorien. Persönlichkeiten für 400. Sein OSGEO für Windows Installationsprogramm ist die Grundlage für unzählige Phosges-Installationen auf der ganzen Welt. Wer macht diesen schicken Installer? Wer macht auch ganz gerne mal Kugels-Releases fertig? Er sitzt im, im Norden, im Norden. Oh, oh, oh. <lacht> <lacht> äh, ich weiß nicht, ob er gerne angelt. Was weißt du mehr als ich? Ey, ich hab keine Ahnung. Witz mir den Nachnamen. Ach Also sein Kürzchen, die diese... Jeff. Dann geht die Frage, würde ich sagen, an das Publikum. Dann gucken wir mal. Oh, verdammt, ist. ich habe den... Nee, schnell, Publikum, oh. ihr müsst jetzt sofort es reinschreiben. Ach nee, geht ja gar nicht. Warte mal. Nee, ihr kriegt <lacht> ja Sound und Bild gleichzeitig. Oh, ich habe es vermasselt. <lacht> Schade, Zeitmaschine. <lacht> ich habe gerade im das geöffnet, und also wir gucken, wer schreibt. Aber es schreibt. Ich hätte fast der ist. Der wir können, Jeff ähm, Bessos gesagt. Ja, Firmin ja. hat auch schon Jeff geschrieben. Firmin, du kriegst uns ein schönes, ein schönes, ein schönes Buchgutschein. Und ja. die anderen müssten mal lernen zu schreiben. Also Jürgen Fischer ist es definitiv nicht. <lacht> Schön, das üben wir nochmal, würde ich sagen. Hannes will lösen, das war aber noch offen. <lacht> ja. So, dann machen wir mal weiter. Der Zufallsgenerator wird wieder ja. gefragt. Dominik. Der Zufallsgenerator wird das gefragt. Dann nehmen wir Hannes. Wo soll es weitergehen, Hannes? Ähm, Akronyme 100. Also mich für 100. <lacht> Ihr könnt schon mal anfangen, Bild auf den Wasser raufzuhauen. Machst du den Buzzer noch auf? Ja, sobald äh, Hannes klickt. <lacht> <lacht> <lacht> klickt. Respekt. Was ist die Abkürzung für Web Map Service? Das war 100% korrekt. Ich habe gehofft, dass du gerade Mapping Service sagst und das falsch wäre, aber leider hast ja. du recht gehabt. <lacht> sehr, sehr schön. Gut, dann machen wir mal was Schweres. Ähm, Pi 400. Pi für 400. Ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet. 1852 Meter. Wo trifft man die denn mal an? Barbara. Wie hoch ist die Zugspitze? Nee. Eine <lacht> schöne Idee <lacht> <Frage lacht> fürs nächste Mal. Ja, die schreiben wir uns mal auf. <lacht> Nicht weit weg, aber leider. Ich glaube, die ist ein bisschen, höher, ein bisschen höher. Oder 2000 irgendwas? Ja, stimmt. <lacht> genau, Wasser kann wieder aufgehen. Oh, Minuspunkte. Die Zugspitze hat übrigens eine Höhe von 2962 Metern. So, ganz den Wow. Alles? <lacht> Nach welchem Höhenmodell? Nach welchem Datum? <lacht> da bin ich dran. Okay. Ja. Na, schade. Ähm, wie lang, also ich schätze mal jetzt, ne? Wie lang ist eine nautische Meile? hervorragend ich hätte gleich noch gesagt, hier guck mal im Hintergrund bei mir. Da hängen die Seekarten. Genau, richtig. Eine Seemeile. 1852 Meter. Ja, Leute, also Hannes führt hier ganz beträchtlich. Entweder ja, wir müssen ihn dass er Minuspunkte macht. Was falsches? Na gut, nehmen wir mal ähm, Remote, nee, mach mal einen Punkt, 300. Mach mal einen Punkt für 300. Note ID 1, 4, Flat, long User user ID, Visible Version, Change Set, Timestamp. Das Ganze mit so eckigen Klammern irgendwie noch dran. Was ist die Frage? Tja. <lacht> das ist nicht die Frage. <lacht> Ups. Äh, was ist ein OSM Change Set? Wahrscheinlich auch. Ich bin ich mir nicht 100% nicht so sicher. Tatsächlich. Weil das ist ansonsten... Aber es führt schon so hoch. Ja, eigentlich, Es ist ja, XML, äh, weil das hilft. Ja, OSM XML. Das wird auch bei den ja. Change Sets, denke ich mal, genutzt werden. Sehr schön. Damit geht es weiter. Du kannst versuchen, bei Pi den, den Springo zu schaffen, alle fünf. Okay, was ist Pi äh, 300? Pi 300 kommt. 290 Millionen 700. Und Hannes ist schon wieder der Erste. Ähm, was ist die Geschwindigkeit? Nee, was ist die Lichtgeschwindigkeit? Wie schnell ist die Lichtgeschwindigkeit? Wollen wir es noch ganz genau wissen? <lacht> <lacht> In, klar. Welchem Medium, in welchem Medium denn? <lacht> <lacht> genau, im Vakuum wäre es das, aber das ist natürlich genau richtig. Ach so, Ach so. Ja, ich, ja, klar. Ja, wahrscheinlich, Hervorragend, hervorragend. Na komm, dann äh, poker ich jetzt mal und sag einfach mal Pi 500. Pi für 500, Finger an die Buzzer, wagt es ihr anderen. Äh, 149.597.870,7 Kilometer. Ist ganz schön lang. Ein bisschen. Jo, Axel. Jetzt hatte ich ja vorhin schon äh, mich ganz schön verschätzt mit der Entfernung zum Mond, aber was ist eine astronomische Einheit? Axel, ich muss sagen, Kloppt ihm auf die Schulter. Ja. Das ist absolut richtig. Genau, damit bleibt Abstand zwischen Erde und Sonne. Ganz schön. Einmal das Bingo versaut, würde ich sagen. <lacht> <lacht> <lacht> das war das Ziel. <lacht> sehr, sehr schön. Ich hätte gerne äh, Akronyme 400. Akronyme für 400. Schauen wir mal. PBF. Das letzte fehlt mir. Ich weiß es auch dafür gar nicht. Ich muss selber späten. <lacht> ah, das letzte ist super geil. <lacht> oh, Hannes. Äh, was ist das Protocol Buffer Format? Leider, leider Pfeil wahrscheinlich. Es ist schon ziemlich leider. richtig, aber es ist falsch. Der Buzzer kann wieder auf. Der Buzzer ist auf. Ist zwei, also das, das erste, na, wie sagt man ah, das? Ja. <lacht> Alles, was du jetzt sagst, wird dich verraten, und dann machst du es wieder falsch. Firmen schlägt vor Protobuff-File. Finde ich auch nicht schlecht, ist aber auch falsch. Ist aber auch falsch, ich wollte gerade sagen. Genau, gesagt wurde, protokoll buffer mit das kommt doch alles in der richtigen Antwort vor, aber da kommt noch was weiteres bei vor. Für das B. Das ist ja so kein so ein XML. Das ist ja sowas aber anderes. Das B steht nicht für Buffer. Mhm. Das, ist der, das ist der doofe Trick quasi. Und das also. P steht für Protocol Buffer. Ja, genau. Und das F? Ach komm. <lacht> alles <war> das? <lacht> uh, Protocol Buffer binär. Format. Okay. No, mach, mach, mach mal komplett auf Englisch <lacht> richtig und frag richtig. Binary. Ja, uh, uh, yeah, ja, yeah, okay. <lacht> Protokoll Buffer Binary Format. Das ist keine Frage. <lacht> Was, <lacht> Was ist das Protokoll Buffer Binary Format? <lacht> ja, wollen wir das ja. einfach so machen, dass keiner Punkt Absucht und keiner Punkt Gewinne bekommt? Ich <lacht> finde auch, das war Teamwork. Ich wäre sonst tot, also ich habe 10.000 Ich, hab äh, okay. <lacht> ja. ja. ich glaube, die, die geben wir nicht. Nee. Danke. Die kriegt niemand. Äh, Warte, äh, äh, jetzt muss ich äh, irgendwas drücken. Ich muss nein nee, ja, zurück und lösche sie raus. Genau. Und wir verlosen jetzt, wir verlosen jetzt im Channel, würde ich sagen, einen äh, Gutschein und zwar für den Ersten, der das Wort Foskes schreibt. Sehr gute Idee. So. Und zwar richtig geschrieben. Und zwar richtig, <lacht> ja. Mal gucken, wer was haben will. Mm -hmm. Oder wer am wenigsten Latenz hat. <lacht> das ist der wichtigste Punkt, glaube ich. Ne? Ja, Letztes Mal hatten ja, welche auch was. den ccc stream genutzt, um schneller zu sein. Ja. Und da sehe ich den Luftikus ja, ganz vorne mit dabei. Luftikus hat auch Fragen eingereicht, von daher freue ich mich sehr, dass äh, er... Bei mir ist Aber Marco Kaben vorher. Er hat vorher. Erst gelesen, was er geschrieben hat. Ah! Nein, <lacht> ey, <das ist> <lacht> Ja, schade, Marmelade. Ja, dann. Das können wir nicht gelten sagen lassen. Gut, dass du es gesagt hast vorher noch mit richtig schreiben. Gut. Mm -hmm. Aber ich glaube, es kommt noch ein paar Chancen. Weiter geht's. Du merkst dir das, Hannes, ne? Als ja, Anfänger ich schlag gerade mal auf, kann ich kann nicht am Ende zu viele Dinge ver äh, verschenken. Dann wird's wieder <lacht> so, letztes Jahr, meinst du? <lacht> ja, ja. <lacht> äh, ja, Zufall. Der Zufall wählt Barbara. Ah, okay. Dann nehme ich mal, mach mal einen Punkt, 200. Dann mach mal einen Punkt. Point, Klammer auf, 10, Leerzeichen 20, Klammer zu. Handels. Was ist das WKT-Format, well known text format Absolut richtig, genau. Gleich wieder Punkte reingesammelt, sehr schön. Du kannst einen schrägen, nee, gibt es auch keinen mehr. Du kannst unten die, nee, auch nicht die 400er. Akronyme, B -B -B Akronyme 300. Akronyme für 300 O, äh, o G C <lacht> Melody Open Geospatial Consortium. Das hast du jetzt mit Innenbrust gesagt. Äh, <lacht> äh, was, ist, was ist die Abkürzung des Open Geospatial Consortium? Meine Güte, <lacht> ich habe einen Aussatz vorher eben gehabt. Ich weiß gar nicht, was vorher war. Das Absolut richtig. <lacht> genau, die OGC. Die unsere beliebte Standardorganisation. Genau, sehr schön. Womit mm. darf es weitergehen? Machen wir direkt Akronyme 500. Akronyme für 500. G R A S S. Eben noch das Logo gelöst. Das Publikum kann sich schon mal warm laufen, glaube ich. Ja. Weißt du es, Dominik? Nein. Ich, Also, ja, ich weiß es, weil ich es ablesen kann. <lacht> ich muss gerade mein Zettel raussuchen. Ah, okay. So. Ich Wenn kann das nicht blicken. Auf meinem Zettel ist es nicht drauf. Ich würde es versuchen mit Geospatial Raster Application. Stopp, stopp, stopp. <lacht> ah, ich die Frage anders an. <lacht> Wie ist die Abkürzung für die Geospatial Raster-Application-Software-Suit? Ja, damals gab es, glaube ich, noch keine Software-Suit, als sie das erfunden haben. Ah, ich habe es gefunden. Nee, es war falsch. Schade. Aber schöner Versuch. Auf jeden Fall. Sehr mutig, das auch einfach zu versuchen. Finde ich richtig gut. Definitiv. Wasser kann wieder auf. Für die anderen, die jetzt schon wild an den Wassern hängen und denken, sie wollen es versuchen. Oder wollen wir es direkt dem Publikum geben, weil alle den Kopf geschüttelt haben? Ich glaube schon. Wir geben es dem Publikum. Genau, Publikum. Grass. Wofür steht's? So, er hat alle Zeit zu googeln im Publikum. Los. Mhm. Wir hatten das Logo vorhin schon. Und Grass, glaube ich, ist echt viel also, toller geworden, als es mal war. Ja, Christian Strobel, das sieht sehr ja. gut aus. Und falls wir nachher noch einen Preis über haben, würde ich sagen, Jörg Thomsen kriegt noch eins für die witzigste Antwort. Wie heißt ein deutscher Literaturnobelpreis, ne? <lacht> Das ist sehr kreativ. Muss ich sagen. Nicht das schlecht, nicht schlecht. ich so nicht drauf gekommen. Vielleicht sollten ich wir auch nächstes auch Jahr mal ein paar es. Scherzfragen einbauen. Ach, haben wir keine? Leider nicht. <lacht> Jörg einbauen. Ja, machen wir dann nächstes, Jahr. Der Zufall wählt noch mal Barbara aus. Ich weiß nicht warum. <lacht> Schade, sonst hätte Axel den Zufall nehmen können, der war nämlich noch kein Zufall. Echt nicht? Aber Barbara okay. ist für minus 100. Ich habe so mitgefühlt. Mitgefühl. Ja. <lacht> dann nehme ich mal Logos 400. Logos für 400. Fänge an die Bazaar. Was haben wir denn hier für ein Logo? wird halt nicht leichter. Wenn jetzt noch mal so ein OSM-Logo gekommen wäre, wäre ja ein bisschen langweilig. Es mm -hmm. ist nichts von Mapbox, also nichts, was Mapbox aktiv entwickelt. Ist aber auch Open Source. Ist noch relativ neu. So wie Zeug im Web und so. Hannes, wird Hannes. Du hast einige Hints gegeben. Was ist das Logo von MapLiebe? Das ist richtig, die Hinsmann nämlich ernst gemeint. <lacht> genau, Map was ne, quasi Mapbox GL Fork, der jetzt weg von Mapbox geht und das Ganze auch weiterentwickelt. Sehr richtig. Das war sehr richtig. Genau, damit bist du wieder am Ball, Hannes. Wo muss jetzt Rem weitergehen? Remote Sensing, also wir spielen Tetris von unten. Remote Sensing 300. <lacht> Remote Sensing 300, die Reihe soll voll werden. Kommt! dieses europäische Projekt fliegen zwei Satelliten im Abstand von 200 Metern nebeneinander her und messen die Höhen per Radar. Achsel, Achsel, Achsel, Achsel, Achsel, Achsel, Achsel. Welches? Äh, nein. So, Sekunde. Nochmal konzentrieren. Für dieses europäische Projekt. Was ist Tandem Saar X? Ja, Tandem X, Tandem Saar X. Sehr gut. Richtig. Wow. Und mal eben auf 1000 Punkte hoch, ne? Das lohnt ja. sich. Jetzt kann ich ja die Hälfte gleich mal einsetzen und, ähm, <lacht> mh, also mit dem Mach mal einen Punkt lief nicht so gut. Was haben wir denn noch? Wie wär's mit Persönlichkeiten 100? Ich wollte es gerade vorschlagen, mhm. oder? Finger an die Buzzer, seid bereit. Endlich mal. Endlich mal Persönlichkeiten. Sie ist aktiv im Foskis e.V., seit 2010 ein OSGO Charter Member. War 2007, 2017, 2018 im OSGO Board of Directors hat 2018 den soll katz award bekommen und so weiter und so fort. Man könnte noch viel mehr über sie erzählen. Man kann nicht auf der post sein, ohne sie gesehen zu haben, präsent zu haben. Und Hannes war eine halbe Sekunde vor Axel. Wer ist Astrid? Ich Ende. Schon den vollen Namen, ja. <lacht> <lacht> genau, wer ist Astrid Emde? Absolut richtig. Tja, Axel, wärst du zu spät, wa? Ja, ein paar Sekunden, eine halbe. Schade, halbe. schade, <lacht> ja, Hannes ähm, darfst du da mach, auch Ja, dann Hannes, mach doch mal einen Punkt. 400. Mach mal einen Punkt, Hannes. 400. <lacht> Kommt. Die Fragezeichen, da steht normalerweise was drin, was halt die Antwort äh, darstellen würde. Dann würdet ihr es schon lesen. Da ist ein Point definiert. Also, da nur was hätte wir von 400 machen können. Ne? Ja. Ja. <lacht> Das ist ein Punkt, 10, 20 sind die Koordinaten. Das Ganze ist ziemlich elaborativ hier beschrieben. Eine ID. Wo kennt man sowas hier? Im öffentlichen Bereich? Hannes ist wieder mutig. Ähm, oh, ja, verschiedene Ideen. Was ist äh, GML? Da fange ich mal so an. <lacht> hättest du anders angefangen, als ja. wir getan. <lacht> genau, GML ist richtig. Man naja, kann... im öffentlichen Bereich, da dachte ich, du meinst jetzt Inspire-Metadaten oder was. Aber... Oh Gott, äh, kann auch sein. Wird ja auch darauf aufbauen, glaube ich, ne? Nee, nee, so ja. viel sind wir nicht. Ja, in in Jahr ich nächstes bin Jahr nehmen so wir dann fast... X-Planung mit rein, dann könnt ihr alle mal gucken. Was vielleicht <lacht> ja, genau. ja. <lacht> <lacht> ähm, läuft gerade so gut, dann mach, mach mal einen Punkt, 500. Mach man einen Punkt für 500. Ihr anderen seid nicht zu schüchtern, versucht's, haut auf die Buzzer. Man kann rankommen oder man kann einfach in die andere Richtung runtergehen, aber macht auch Spaß. macht mal Punkt für 500. Kommt! 01010999999244. Du hast zwei Nullen vergessen. Also eines sehe ich direkt vor mir, damit ich denke, wenn ich dich so ansehe. Was jetzt nicht nett unsere Gästen gegenüber. Axel! Ähm, wir hatten ja schon vorhin den Well-Known-Text, jetzt würde ich es mal mit Well-Known-Binary probieren wollen. Das würde ich so gerne machen. Das ist Well-Known-Binary? Ja. Okay. Okay. Im Endeffekt, wir Extended Well-Known-Binary in Hex, aber das hast du natürlich auch gemeint. Genau, vollkommen richtig. richtig Well-known ist ja auch jedem bekannt eigentlich, ne? Das kennt man doch. Ist gut bekannt, ja. Ja, es wird wieder knapp äh, Ich nehme Logos 500, bitte. Logos für 500. Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Ich kann es nicht, muss ich verstehe auch nicht. Na, wie ist das Logo der Youth Mappers? Alter, schön. Wow. <lacht> oh. <lacht> Was machen die? Kannst du das, also ich habe ein paar Notizen aufgeschrieben als Chips, aber jetzt brauche ich sie nicht mehr. Was also das, die so? sind, das sind, ähm, glaube ich, vor allem Stud Studenten oder Studierende, die sich ähm, mit humanitären Kartierungsprojekten in OpenStreetMap beschäftigen. Sehr, sehr cool. Ja, super Projekt. Das hat ordentlich Punkte gebracht. 500. Nice. <lacht> Richtig gut. Du kannst noch locker gewinnen. Nee, gar klar. Um, Hannes muss noch was ja. Falsches machen. Ja, aber okay, was macht er, er denn er am er ehesten falsch? <lacht> <lacht> <lacht> Persönlichkeiten 500. Persönlichkeiten für 500. Schon wieder Grass. Dieser weltbekannte Schauspieler erzählte 1987 äh, The Grass Story. Ich habe vorhin schon zu Dominik gesagt: nächstes Jahr auf der post wo auch immer sie dann sein wird, in echt. Machen wir Filmabend oder sowas und gucken den mal gemeinsam als äh, Foskes Weiterbildung. Ist wirklich ein Wir-Film, der erklärt, was Grass so kann. Ist ein ganz bekannter Schauspieler, den jeder von euch kennt. Ich kann Grass die frage auf. ob er den, den Namen kennt. Aber ich denke. Ja. Hat er nicht auch als Sidekick in The Big Bang Theory? War er das auch? Ja, nee. Wow, ich habe keine Ahnung. Ist egal. Ich will euch nicht verwirren. Wir hatten schon die Astronomischen, äh, astronomische Einheit vorhin, also das wäre auch was, wo er relativ nah mit dran wäre. Nee, ich glaube, ich meine wen anders. Ich habe mich vertan. Kennst du die Antwort ja. für die Frage? Ich ja. <lacht> Firmen ist voll in Form. Firmin Kalberer ist voll in Form im Chat, sehe ich gerade. Der schreibt die Antworten schon, bevor wir fragen. Sehr gut. Ähm, wollen wir noch weitere Tipps geben? Ich glaube, da geht ans Publikum, war? Ja, eigentlich haben sie es ja schon beantwortet, das Publikum. Aber dann finde ich, dann doof. fragen wir nach der Name der Rolle, warum er so bekannt geworden ist. Mit vollem Zunahmen. Ach so. Es <lacht> <Das> geht um <lacht> William Shatner. der ja in Star Trek relativ groß war. Und wer kennt dann da den kompletten Namen von dem, von der Person, die er dort verkörpert? Das jetzt so, jetzt müssen wir warten, bis die geschrieben haben. Ne? Nö, wir können auch weitermachen. Ach, ich glaube, die Antwort steht auch nicht drin, oder? Nö, wir können schon hier. Genau, William Shatner steht hier nur. Dann können wir schon weiterspielen. Ja, guck, ich mit nach ja, mal rein. Da. Das könnte kompliziert werden, da die richtige Antwort rauszulesen. <lacht> das habe ich getan. Ähm, gut, der Zufall darf durch Dominik ausgewählt werden. Na, dann nehmen wir jetzt mal Axel. Der durfte ja noch nie Zufall sein. Uh, Remote Sensing 500. Remote Sensing für 500. Und los geht's. Tom und Jerry rasten bei dieser Satellitenmission über Berg und Tal hintereinander her. Also wenn ihr das nicht wisst, ich mach das auch nicht. Das ich auch, nur über, <lacht> über ehemalige Kollegen. Also Tom und Jerry sind zwei Satelliten, die fliegen so hintereinander her um die Erde rum. Wenn dann so ein Berg kommt, dann muss Tom ganz langsam hoch und Jelly kommt näher. Und dann geht es wieder runter und dann ist der Abschnitt wieder größer und dann messen sie so ein bisschen was mit. So äh, Aktive? Aktive Mission? Äh, nicht mehr, es gibt eine Nachfolge für eine Mission, die heißt mhm. FO, glaube ich. Die Follow-on-Mission. Mhm. Der Bildungsauftrag wird hier groß geschrieben. Definitiv. <lacht> ja, der Bildungsauftrag. Machen wir das. Das wird, glaube ich, nichts. Und ich glaube, wir bewahren noch ein paar Fragen für später auch fürs Publikum. Das heißt, hierfür gibt es auch keine Publikumsfrage. Wer es trotzdem weiß, klar, ihr könnt damit angeben, wenn ihr es wisst. Das wäre die GRACE-Mission: Ermessung des schwere Fälle der Erde. Eigentlich mega spannend. Nachher mal nachlesen. So, es geht in die Endrunde. Remote Sensing für 400 haben wir noch über. Und ich würde sagen, dann müssen wir gar nicht lange fragen. Da können wir direkt in die 400 reinspringen und sie kommt. Für die Datenerhebung in dieser Mission wurde ein 60 Meter langer Mast am Space Shuttle verwendet. Ich glaube, der Buzzer ist noch zu dominant. Entschuldigung. Oh, <lacht> da war er auch ähm, was ist die SRTM-Mission? Absolut richtig. Genau, Shuttle ja. Radar Topography Mission. Wow. Das ist verdient. Das hab ich habe im, im Referat mal falsch gesagt und mir wurde, das, äh, da hatte ich ein 6 bekommen, deswegen habe ich es mir eingebracht. Seit dem als war. Tattoo auf dem Unterarm. Ich glaube, du musst <lacht> bald ein Gras-Reparat halten, finde ich. Ja. <lacht> Oder binary. Ja. <lacht> Sehr schön. Damit ist das Scoreboard total kaputt gegangen, aber ich weiß noch aus dem Kopf ungefähr. Ja, wir sind schon durch. Mann, ging das schnell. Hätten doch mehr Fragen vorbereiten können, fast. Hannes, herzlichen Glückwunsch. Ihr wart zu gut, ich sagen. Ihr wart so gut. Ihr wart definitiv zu gut. Voll gesund gelungen hier mit 2700 Punkten. Um, herzlichen Glückwunsch für den ersten Platz. Auf okay. dem zweiten Platz der achsel Dann haben wir die Melanie und. Von hinten gesehen die erste mit minus 100 Punkten, die Barbara. Vielen Dank fürs Mitspielen. Uns hat es tierisch Spaß gemacht, was also mir zumindest. Ich glaube, euch auch, hoffe ich zumindest mal. Auf jeden Fall. Klar, viel gelernt. <lacht> Und das vor, wie viel sind wir jetzt, was haben wir geguckt? Warte mal, mal gucken, was die Zuschauerzahlen so sagen. Okay, das ist überschaubar. Das ist nicht so schlimm. <lacht> genau, der Bildungsauftrag ist erfüllt. Ähm, sehr schön, dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber zu den Preisen. Und da kann der Hannes dass sich mal einen Preis auswählen. Soll ich dir doch mal sagen, was es gibt, ja, oder weißt unbedingt. du noch auswendig? Also es gibt natürlich einmal den Lego Globus, es gibt einmal ähm, T-Shirt und äh, Buggescheidung. T-Shirt so alle, genau. Genau, also im Prinzip solltest du dir überlegen, Lego Globus oder Rucksack. Oder ein Taschenmesser. Also oder zwei Taschenmesser Tag. haben wir auch noch. Genau. Äh, Rucksack habe ich noch einen alten, Taschenmesser habe ich auch noch ein altes. Äh, Lego äh, Globus habe ich, glaube ich, noch nicht. Und ich bin gerade in neue Wohnung gezogen, das wird gut passen. Jo. Sehr gut. Sehr schön. Dann nochmal Dank an die schönen für den schönen Logo, für den schönen Lego Globus. Ja, Machst du weiter, oder? <lacht> Du kannst gerne weitermachen. Nö, alles gut. Ich wollte nur äh, die Pause nutzen, weil Axel darf, glaube ich, wenn jetzt mit dem Kopf als nächstes. Also Rucksack oder Taschenmesser. Es ist ein Schweizer Taschenmesser oder ein Schweizer Rucksack. Aha, aha ich kann es gar nicht <lacht> sehen hier so richtig auf meinem äh, Scoreboard, aber auf jeden Fall werde ich so ein kleines Messerchen nehmen. Sehr gerne. Genau, die Messer und der Rucksack kommt von Camp to Camp. Auch ganz herzlichen Dank an euch. Dann dürfen wir weitermachen mit Melanie. Leider nichts für an die Wand hängen dabei. Ja, schade, ne? Aber vielleicht finden wir eine andere Möglichkeit. Das T-Shirt. Das gibt es ja sowieso. Das kann man aber auch an die Wand hängen. Das Auf jeden Fall. Genau, Was? Ähm, also sind von dem Rucksack und Taschenmesser, sind da mehrere Sachen da, oder? Äh, jetzt geben wir jetzt noch eins. Also ein Rucksack, ein Taschenmesser okay. ist noch da. Dann würde ich auch gerne so ein Taschenmesser nehmen. Gerne. Sehr gut. Und Barbara, wenn du nichts dagegen hast, würden wir dir den Rucksack geben. Passt. Perfekt. Der sehr ist gut. auch echt ziemlich cool. Ich glaube, wasserdicht und richtig richtig resistent, also widerstandskräftig. Ziemlich cool also ein sein. Schweizer Taschenmesser liegt hier schon vorhanden, also von daher. Dann passt das ja. Passt das. Sehr, sehr gut. Genau, der kriegt dann noch ein T-Shirt und einen Buchgutschein wie gesagt. Mailt einfach mir später und sagt, hey, ich habe was gewonnen. Und dann regeln wir das. Sehr cool. Dann würde ich sagen, gehen wir noch mal auf die Danke-Folie. Natürlich wäre das Ganze nicht möglich gewesen ohne den lieben Dominik, ohne die den lieben, lieben Hannes. Oh, danke, danke. <lacht> <lacht> und die tollen Kandidatinnen und Kandidaten. Ja, noch mal ein dickes Dankeschön an euch, Axel barbara Hannes und Melanie. Das hat super Spaß gemacht. Für die Preise großen Dank an Camp to Camp, an Foskes EV, an O'Reilly und an die Rare Group. Und dann nochmal ganz großes Dankeschön an Katja, die dieses Jahr sich um Preise gekümmert hat, die einzuwerben. Ähm, Sofiert unterstützt beim Streamen, beim Testen vorher, wie immer, der Engel quasi im Hintergrund mit dabei. Vielen, vielen Dank dafür. Aufgaben eingereicht haben Astrid, Jakob und Lars. Das Intro kam von Christopher R. und die Sounds kamen aus dem Netz. Jetzt lauft noch nicht weg, wir haben nämlich noch zwei Gutscheine für Bücher. Und wir haben noch so ein paar Fragen vorbereitet fürs Publikum. Gehen wir wieder zurück auf unsere schöne Ansicht, wo alle sichtbar sind, auch von den Teilnehmern. Jo, hast du ich noch einen Kopf, Dominik? Ich sehe immer noch das kaputte Board. Muss ich woanders äh, das hin? Das ist okay. Nee, nee, ihr seht jetzt nichts mehr von dir. Nee, ihr seht auch Du kannst das auf der Bühne mitgucken, wenn du möchtest. Ähm, das ist die, die traurige Realität für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die <lacht> sehen nur so einen hässlichen Screen, wo dann die Gesichter, äh, nee, einen Screen, wo die Gesichter drauf sind. Äh, ich mein, das sagen, also so schlimm sehen wir jetzt nicht aus. Was hast du denn heute hier? Das volle weg, Dominik. <lacht> Das war schon immer weg. Ja. Äh, schon länger wahrscheinlich, ne? Schon länger. Aber, äh, <lacht> äh, äh, ja, also eine Frage weiß ich noch. Wofür steht AAA Trademark? Genau, das AAA. Trademark. Wofür steht das denn? Trademark. Eingetragenes Markenzeichen. Also Publikum, wer es weiß, wer die erste Antwort schreibt. Der kriegt noch ein Buch Und wenn das Publikum was geschrieben hat, dann fragen wir hier in der Runde nochmal, würde ich sagen. Wir gucken ja. wir uns hier auch noch was. So ein bisschen warten. Also mal gucken. Bonuspunkte gibt es für auch die korrekten Trademarkzeichen in der Antwort. <lacht> <lacht> <lacht> Und wer schon was gewonnen hat, zählt nicht wieder. Also ich sehe gerade eine zweite Person, die. Da haben wir noch einen. Wunderbar. Ja. Das die Reihenfolge die müssen wir mal checken nach Ja, genau. Ja, American was? Automobile Association. <lacht> Hättet ihr es gewusst? Runde an die Mitspielerinnen und Mitspieler? Ja, mit dem Trademark war schon ein guter Hinweis. Ja, dann hau mal raus, Axel. Na, für die... Äh, ich muss hier aber Akronyme nicht äh, ausbuchstabieren, ne? Nein, um Gottes Willen. Alkis, äh, Atkis und Afis. Richtig. Genau. Allgemeines Liegenschaftskatasterinformationssystem. Oh, amtliche topografische. K Kis. Und das Festpunktding. <lacht> das Festpunktding, genau. Das, das Festpunkt automatisierte Fingerabdrucksystem oder so. Ja, Fingerinspektionssystem. -Inspe <lacht> ja, irgendwie so. <lacht> ja. Gut, dann haben wir den. Alles am Arsch, finde ich auch eine ganz gute Antwort. <lacht> das darf jeder selber entscheiden, was er davon denkt. 2022. <lacht> ähm, genau. Ich weiß die zweite noch, allerdings nicht mehr ja, Wir hätten noch so ein paar theoretisch. Wir ja. hätten ein Datum, EPSG-Code oder so eine Datei. Ach ja, die Datei. Dann nehmen wir doch mal die Datei. Die ist vielleicht ein bisschen... Finde ich auch ganz Die lustig. Leute sind genau. mal ein bisschen anstrengend. Welches File kommt denn selten allein? <lacht> betretenes Grinsen und Betretenes Schweigen, alle wissens <lacht> Da sehen wir auch schon Antworten. Jawohl, Was wäre es gewesen. Frage in die Runde, in die Kandidatinnen Kandidaten. Shape? Jawohl, das Shape-Frage. Wie viele Dateien also müssen mindestens, jetzt, also was ist da alles bei? Ich weiß es gar nicht aus dem Kopf, was noch alles dabei sein könnte. Zu viel. Eine Projektionsdatei, eine Datenbankdatei. Dann ist ein komischer Index ja. irgendwie. Index, genau. Dann noch der Index von Kugels, dann noch eine andere Datei und <lacht> und so weiter und so fort. Schrecklich, schrecklich. Gibt auch, glaube ich, noch gefühlte zehn optionale Dateien. Also ich mindestens. Glaube da, ich glaube, die können wir hier nicht alle aufzählen, dann ist der Abend um. Wir können eine eigene noch entwerfen dafür, die Punkt Jeopardy oder sowas. <lacht> oder die attribut tabelle so aus, nein, egal. <lacht> das ist dann die Schafe zählen und alle schlafen ein. Ja, genau. Gut, damit würde ich sagen, haben wir es, ne? Haben wir es. Du suchst dir die Gewinner raus, die schreibst du an. Genau. genau. Danke nochmal, Hannes, fürs Organisieren. Ohne Danke dich wäre das Bis nicht gewesen gleichfalls. Also, ach, irgendeinen Dumm zu seiner Seite hättest du schon gefunden, damit du gut aussiehst. Oh, nicht so ein Dumm wie dich. Oh, sorry, die Vorlage wird zu gut. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich hab das schon verstanden. Ich ja, ja. <lacht> gut, dann würde ich sagen, bis nächstes Jahr. Alle sehen wir uns in echt wieder. Ich werde das oh ja. OBS hier löschen, den Jeopardy-Kram löschen, damit wir gar nicht die Chance haben, nochmal online zu spielen. Ich habe das vorhin ein Fehler, das noch drauf zu lassen. Also nächstes Jahr, wo auch immer es hingeht, wird bestimmt schön dort. Das werden wir Schöner sehen, Abend. ich gehört am Freitag vielleicht. Ich freue mich auf ein paar Länderumrisse und äh, Bundesländerumrisse. Ja, bitte. Ja, <lacht> ja. reicht Kategorien ja. Ein? Ganz wichtig. Genau. Man darf da auch noch nicht. mal mitmachen, wenn man schon mal mitgemacht hat, habe ich gehört. Und ich glaube, in echt machen wir auch mehr als eine Runde bestimmt. Ja, ich habe dies jetzt alle abgelehnt, die schon mal dabei waren, äh, zur Trauer von, ja. ich glaube, zwei tatsächlich. Ja. Genau, wir gucken dann mal. Kriegen wir hin. Jut, gut. Danke, Damit. fürs mitmachen. Danke für euch. Schönen Abend euch noch. Danke euch. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.